Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier heute mit Dr. Hendrik Jungabelle. Er äh, kennt sich sehr gut mit Drogen aus. Er hat schon viele Studien zu Drogen gemacht und auch äh, Bücher geschrieben. High sein zum Beispiel ist das Neueste, oder? Ich wollte die, die Kamera. <lacht> Kauft sie alle bitte. Ja. Ja. Ich werde steinreich. Und <lacht> <So> <lacht> das hier <lacht> habe ich vor acht Jahren gemacht. Da dreht sich speziell um die Therapie mit LSD, MDMA. Und Sinozipien, no. also wie man die in der Medizin einsetzen kann. Ähm, Schneide das bloß nicht raus. <lacht> nee, nee. Ich habe äh, mein Publikum auf Facebook gefragt, was sie für Fragen an dich hätten. Und ich habe noch ein paar eigene Fragen. Als erstes, äh, die erste Frage wäre, darf man als sozusagen, du bist ja ein seriöser, äh, angesehener Wissenschaftler, darf man da äh, öffentlich irgendwas zu eigenem Drogenkonsum sagen oder muss man Angst haben, dass man da Kredibilität verliert? Ja, ob ich nach dem Interview noch als seriös bin, weiß ich nicht, weiß ich nicht Simon. Ähm, du, das ist ein schwieriges Thema, also, ähm, führt aber mitten rein in die, The in die Problematik von, von Reden über Drogen. Ähm, bis vor kurzem war es so, dass jemand, der ähm, eingestanden hätte, dass er Erfahrung mit illegalen Substanzen hat, ähm, naja, seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Ja, also. ähm, weil ja die Theorie in der Öffentlichkeit jemand der mit solchen Substanzen zu tun hat, ist abhängig vorherrschen. Also eigentlich eine, eine äh, unsinnige Theorie, die auf äh, Unerfahrenheit oder Ängstlichkeit beruht. Also ich habe das jetzt öfter mal ge getan, meine Erf über meine Erfahrungen berichtet und habe ein positives Echo ah, okay. Also... Es gibt die einen, die einen hören weg, weil sie es nicht glauben. Ja. Die anderen aber versuchen herauszufinden, wie meine Erfahrung sich unterscheidet von jemand, der das jetzt so professioneller macht, macht oder oder vielleicht auch ähm, so ein bisschen destruktiver mit sich um ja, genau. Tue ich glaube ich nicht. Das denke ich auch mal. Also, würdest du jetzt zum Beispiel sagen. Was war jetzt deine letzte Erfahrung? So, welche Substanz war das und was für eine Dosis hattest du da? Oder du brauchst auch nicht beantworten, wenn du nicht findest. Ich erzähle dir nicht von meiner letzten Erfahrung, aber und? ich erzähle dir von, von, der, von meiner wichtigsten Erfahrung. Ah das gut, war, weil das, das habe ich sowieso eine Frage ja, an später dann Ich bin äh, zu dem Thema psychoaktive Substanzen eigentlich über Meditation, Yoga und so Zeug gekommen. Ah okay. Ja, also so, ich habe mit 13 angefangen Yoga zu machen. Oh. Damit, 16 angefangen, regelmäßig zu meditieren und war da ziemlich äh, truff auf, <lacht> auf dem Stoff Meditation, okay, mindestens bis 24. machst es aber heute auch noch. Ja. Und mit, jetzt kommt es mit 27, ähm, hat mich ein sehr interessanter Mensch in eine, eine Art äh, Selbsterfahrungsgruppe eingeladen wo die LSD ausprobiert haben oh, yeah. und äh, das war eine super wichtige Erfahrung für mich, die mir gezeigt hat, dass es in meinem Leben noch ganz neue Seiten gibt, emotional und auch ähm, was die Schönheit der Welt betrifft, es äh, war eine richtig ähm, lebensverändernde Erfahren, ja. Jetzt ist ja sozusagen dein Expertengebiet sozusagen die Drogen so fast, ähm, dafür bist du bekannt, was glaubst du wäre dein Expertengebiet, wenn es nicht die Drogen wären? Wäre es dann nur Yoga oder, oder gäbe es da noch so was anderes, was dich sehr interessiert? Ich habe mich immer für Menschen in Extremsituationen interessiert, ah. also sowohl positive als auch negative, also Menschen, die, die an Grenzen gehen, die über Grenzen hinausgehen. Gar nicht so sehr, weil ich das ständig tue, ich habe zwar auch so eine Neigung, aber es ist nicht so, dass ich mhm. so der typische Grenzgänger bin, sondern weil mich Intensität äh, sehr interessiert. Menschen, mhm. die in, in, dadurch, dass sie so Erfahrungen gemacht haben, ähm, einfach offener sind für alternative Wirklichkeiten. Ah, sehr interessant. Also das, es kann, kann auch mal, das kann auch mal eine Unfallerfahrung sein oder jemand, oder der beim Bergsport etwas Ungewöhnliches erlebt oder abgestürzt ist oder ja. jemand, der äh, sich sehr früh mit dem Tod auseinandersetzen musste, ähm, wie ich übrigens auch, also meine, meine Erfahrungen mit, ähm, mit dem Psychedelika waren von Anfang an so verbunden mit meiner Auseinandersetzung mit äh, Todesfällen in meiner Familie. Ah, okay. Diese Auseinandersetzung mit zu so Fragen ja. wie, ja, wie geht man denn mit, ähm, mit Sterben und Toten ja. ähm, ähm, wie schafft man es denn, sich ein sinnvolles Leben aufzubauen, was jetzt nicht nur aus Geldverdienen und so weiter besteht. Da ist die Erfahrung mit, mit diesen Dingen einfach wichtig. Das weiß, denke ich, auch jeder, dass man, jeder, der schon mal sowas genommen hat, dass man vor allem eben auf solchen Geräuschen sich eben vor allem mit Tod oder mit, mit Geld oder sowas befasst und da die ganze Zeit drüber nachdenkt. Äh, oder halt auch, wenn du auf einer psychedelischen Erfahrung eher einen, äh, einen Ego-Tod hast, ist ja, könnte, könnte man sagen, so eine, ein, eine Art von Tod. Welche Drogen sind deiner Meinung nach alltagstauglich? Gibt's da welche? Ich weiß nicht genau, was, was ich weiß nicht, ob du mir das erläutern kannst, was der User mit alltagstauglich meint. Ähm, also von den Substanzen, über die wir gerade gesprochen haben, wie LSD, ja. Psilocybin, die brauchen ja Zeit. Ja. Und wenn man es klug macht, brauchen sie auch Vorbereitung und Nachbereitung. Das heißt, die kann man nicht mal, wenn man Mittwochabends irgendwie von der Arbeit kommt, mal kurz so. das funktioniert einfach nicht, weil sie in der Auseinandersetzung brauchen. Was mit mit Microdosing dann? Das könnte man schon ein bisschen regelmäßiger machen. Microdosing, also ich, gebe, ich wechsle mal in die Forscherrolle, nicht in die selbst, selbst erzählen über mich Rolle. Ja. Es gibt super wenig Wissen darüber, wer von Microdosing eigentlich profitiert. Okay. Also ich weiß natürlich, dass auch hier in Berlin in der IT-Szene Leute das machen, was auch in ja. Kalifornien gemacht wird, so mit Microdoses experimentieren und es gibt eine Menge Menschen, die da die Erfahrung machen, sie werden kreativer oder sie können auf eine äh, längere Zeit ungewöhnlich arbeiten. Ja. Ja. Aber mh, ich würde da gerne mal drüber forschen. Ja. Also, ja. Wer profitiert davon? Da, da gibt es noch gar nicht so viele Forschungen, gibt's, oder? Gibt es ganz wenig, darüber. Coca-Blätter kauen anstatt Koffein trinken? Denk, ja. Denkst du, das äh, wäre eine gute Alternative? Die Coca-Blätter haben ja nicht dieses... Äh, hohe Suchtpotenzial von Kokain, ja, genau. weiß, weiß, weiß ja jeder. Ich meine, ähm, In Südamerika wird es ja verwendet ja. für lange Arbeitsstrecken, wobei Leute dort vor allem körperliche Arbeit ah. äh, durchgeführt haben. Also auch da, natürlich gibt es Menschen, die das hier machen und Menschen, die damit gut umgehen. Ah. Ich finde, so von dem, was, was, was ich über Kokablätter weiß, ist es eine etwas anspruchsvollere Droge als Koffein. Okay. <lacht> ähm, man muss also gut gucken. Ähm, wie man die eigenen körperlichen Bedürfnisse so wahrnimmt unter, Co unter Coca-Einfluss. Da ja, muss man also auch aufpassen. sozusagen. Man muss, einfach man muss, aufpassen, aufpassen. muss man. Das so muss man ja sein. so bei Koffein ja eigentlich ja. auch. Ne? Na klar. Ähm, Sag mal, trinkst du Kaffee? Überhaupt gar nicht. Ah ja. Du? Ähm, ja, und ich mache immer mal wieder Pausen, weil ja. ähm, ich muss gestehen, Kaffee ist so die einzige psychoaktive Substanz, wo ich so ein bisschen einen, einen, einen, einen Drang spüre, wenn, wenn ich, anfange, okay, dass ich okay, so, okay. Mehr, mehr. Okay. Ja? Bei mir ist es immer so, also ich versuche darauf zu achten, dass ich es nicht nehme, weil mir ist aufgefallen, dass wenn ich eine total lange Pause habe und ich koffein trinke, dann kann ich dann, wenn ich es mal brauche, dann reicht mir eine Dose Red Bull, dass ich ja. so locker eine Nacht durchmachen kann und das auch dadurch, dass du es gezielt einsetzt und ja. keine Toleranz hast. das dann ist das so der viel Punkt. krasser dann hast Effekt, du, Dann hast du keine kriegen. Toleranz, dann der ja, Effekt genau. ist einfach stärker. Ja. Dann, machen ist sowieso eine gute Idee bei allen Substanzen. Ja, das ist natürlich klar. Genau, ganz viele wollten wissen, was deine Meinung zu Marlene Mordler ist. Ursprünglich wollte ich die Frage gar nicht stellen, weil ich habe mir so gedacht, ja, ist doch klar, dass du jetzt eine andere Meinung zu dem hast als sie. Aber du hast ja sie mal persönlich getroffen oder es gibt ein Interview. Wo? Auf Zeit Online. Ja, also war das, das war online alles, oder hast du, nie, hast du sie persönlich auch dann getroffen, oder? Ja doch, natürlich. Okay. In der Zeitredaktion haben wir miteinander genau. geredet. Also es war kein Interview, es war ein Streitgespräch miteinander. Ja. Also ich stehe nicht auf Marle Marlene Mottler oder ja. persönlich, sondern ja, ich die, Situ die Situation, wie ist die Situation? Keine der Bundestagsparteien hat bisher jemals eine Drogenbeauftragte äh, gewählt oder ähm, bestellt. bestellt, die ähm, eine Fachpolitikerin war. Ah die also irgendeine Form, zumindest von gesundheitspolitischem Wissen, oder sowas eingebracht hat. Ja. Marlene Mottler ist äh, einfach so, weil sie aus der CSU ist und weil ja. sie vermutlich keine großen Reformvorschläge machen wird, okay, aber auf diesen Posten gewählt worden. Äh, wenn du jemanden kennenlernst, äh, der so die typische Meinung über Drogen hat, Drogen sind nur schlecht, es kann nichts Positives drin bringen, äh, jeder wird von Drogen süchtig, äh, äh, sie sollten verboten bleiben, was ist so das, was du diesen Leuten als erstes sagen würdest, damit die da vielleicht zum Umdenken angeregt werden? Empfehlst du ihnen eine bestimmte Doku oder hast du so ein Top-Argument? wo du dann schnell bringst? Du, eigentlich nicht. Das Erste, was ich mache, ich versuche, die nicht zu bekehren, weil okay. du weißt ja, Leute, die oft so eine Suchgeschichte hatten und sich da rausgearbeitet äh, haben, die, die sind ja oft auch so missionarisch drauf. Ja? Und ähm, man wird ja leicht missionarisch, wenn man sich mit okay. so ganz intensiven Erfahrungen beschäftigt. Sei es Bergsteigen oder Psychedelika oder so. Ich versuche nicht missionarisch zu sein. Wenn die Leute wirklich daran interessiert sind, ähm, das, das Themen Themengebiet zu verstehen, dann versuche ich... Ähm, Verschiedene Geschichten von Menschen zu erzählen, die ähm, einen positiven Umgang mit Substanzen gefunden haben oder von Menschen, die... Ah, okay. die, ähm, Also jetzt eher, eher so wirklich so Geschichten, äh, einzelne Geschichten, nicht sowas wie, ja, man sieht in Portugal, also, ja, also nicht ja, jetzt na, so allgemein na, na Zahlen. Ich, ich so fange, wie, ja. wie, wie du, glaube ich, auch in den letzten Monaten oft an, von äh, Risiko, Risikovergleichen zu reden, wie sie David Nutt genau. gemacht hat. Genau. Also, ähm, und darüber kann man gut klar machen, dass Drogen ja nicht nur eine Gefahr, nicht nur eine Dimension von Risiken haben, sondern viele Dimensionen und dass es unterschiedliche Gefährlichkeit von Drogen gibt. Ja, ja. Das ist ja etwas, was zum Beispiel die Marlene Mottler für total sinnlos hält, was Wahnsinn ist, denn wenn man die Gefährlichkeit von Substanzen nicht vergleichend einschätzt, hat man überhaupt ja. kein Instrument, um vernünftige Politik zu machen. Natürlich. Alkohol, denkt mal an Alkohol, was, was der für Schäden 40 Milliarden jährlich für die Volkswirtschaft verursacht. Wenn man da nicht genauer hinguckt und die Risiken nicht genau beurteilt, verändert man die Politik natürlich nicht. Ja. Das, das, das haben wir hier nochmal dargestellt, guck mal. Mhm. Ähm, Erstmal Davids Studie, die ist dreimal durchgeführt worden, 2007, 2010, 2013. Ah, okay. 2014 ah, 20. ist der letzte Text ähm, gemacht worden. Da hat er 40 europäische Experten zusammengesetzt. Mhm. Das ist ja ein Expertenrating. Und die beurteilen Schäden für die Konsumenten selber, körperliche, psychologische, soziale Schäden und Körper Schäden für andere. Ist es eigentlich bei der Studie so, dass ähm, konnte man da eigentlich irgendwie Unreinheiten berücksichtigen oder so, zum Beispiel, wenn jetzt da irgendwas steht, äh, der Schaden von Heroin ist, da, wird dann davon okay. ausgegangen, dass es reines Heroin ist? Also, gute Detailfrage. Nee, äh, zum Beispiel, wenn die Crack oder Heroin ähm, beurteilt haben, dann haben die Experten okay. ähm, sowas wie Metastudien angeguckt und gelesen. Nein. Und da ist natürlich alles drin, was als Straßenheroin verkauft ah, wird. Okay. Also, also, hier wird nicht, also, was hier nicht gemacht wird, ist die, die Schädlichkeit und der, der, der, der Nutzen okay. von reinen Substanzen auf einen Menschen zu beurteilen. Ja. Nein, nein, nein, sondern. Alles, was hier unter den gängigen Bedingungen von Kriminalisierung der Drogen äh, im Umlauf ist, wird hier beurteilt. Okay, w wird wurde dann auch sozusagen beurteilt, dass, die, dass das Heroin gespritzt wird? Weil wenn man es zum Beispiel trinken würde, wie es früher im Hustensaft war, dann wäre es ja nochmal auch... Noch das noch ist sogar ein wes wesentliches Kriterium, äh, warum okay. die, die, die, die, die Substanzen wie Heroin, ähm, die, die Menschen, die Menschen, die Menschen. Ähm, Kokain so weit oben sind. alle Substanzen, die... Äh, IDU benutzt werden, injecting Dracus, ja, ja. sind per se schon mal, ja. haben per se ein höheres Risiko, so, weil die Infektionskrankheiten ansteigen. die ja. Möglichkeit von Infektionskrankheiten. Das heißt, das Ranking könnte doch mal komplett anders aussehen, wenn Drogen legal wären, wahrscheinlich. Dann könnte man es nochmal anders Würde es vermutlich. Bist du ähm, der Vater von Jenke? <lacht> ich bin weder sein Sohn noch sein Vater. Ähm, der Sohn meintest du. Ja, der er Sohn, mich, stimmt. Er stimmt mich, er, sorry, sorry, sorry, Ich, hab, ist ich hab's falsch gestellt. Bist du der Sohn von Jenke? <lacht> nee, Simon, äh, Jenke ist wirklich zwei Jahre älter als ich. <lacht> so früh hat er es noch nicht draufgeguckt. <lacht> du bist mein Sohn, jetzt habe ich das. Ey. Jetzt weiß ich das die ganze Zeit. Ähm. Und äh, übrigens haben ja viele Leute gefragt, ob das alles gespielt war von ihm. Ich bin überzeugt, dass das nicht gespielt war. Ja, ja. Ich, ich, also ich kann mir schon vorstellen, da, da er ein Schauspieler ist, dass er seine Impulse so ein bisschen überzogen hat. Nicht in der Szene, sondern eher bei dieser anderen Szene, wo er dann davon gelaufen ist, bei dieser Paranoia-Szene. Da kann ich mir vorstellen, dass er jetzt noch was Dramatisches produzieren ja, wollte. ich weiß nicht, also ich glaube das nicht mal. Also ich glaube, dass also ich, ich, du weißt ja jetzt weniger wie du, aber ich glaube, dass das 100% real war. Weil ich, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung immer sagen... Bei, bei mir posten die Leute auch total oft unter Videos, dass, dass, ich, dass ich das spiele und ich, ich weiß nicht, weil jeder reagiert anders auf Drogen und die sehen dann sowas und denken sich, so würde ich überhaupt nicht auf Drogen reagieren ja. aber als ich den Satz gesehen habe, also als er das so gesagt hat, so wir können ihn nicht trauen, habe ich mir gedacht ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, wie ich, wie ich so drauf bin. Das, so. Ist, das ist nicht selten, dass Leute ja. Paranoia haben. Also ja. Angst, Angst schieben, sich beobachtet yeah. fühlen. Ja. Ja. Ja. Und ähm, was die, ja. die RTL-Leute ja gemacht haben, ist, sie haben die ganzen positiven Erfahrungen, die er hatte, ja. einfach rausgekattet. Man sieht immer noch was, wenn man ja. genau hinguckt. Ja. Ja. Ja. Ja. Aber ähm, das war schon real, was er erlebt hat. Es ja. hat halt zwei Minuten gedauert und nicht zwei Stunden. Ja, also es war ja, kein horror -Trip. Ja, Also das ist jetzt bezogen auf, auf das Jenke-Experiment. Ich gehe mal davon aus, dass das richtig gutes, getestetes Asset war. Wenn ja, nehme ich einen ganzen Bogen. Sendet ihr auch auf Packstationen? Und ähm, was ist dein Stundenlohn, wenn man dich als trip anmieten kann? Äh, also mieten will. RTL hat mich angefragt, ich habe ihm gesagt, ich mache dieses Trip-Sitten, wenn ihr mit mir nach Portugal fahrt. Ich mhm. wollte die, die, die, die äh, rechtliche Umgebung von Portugal okay. haben. RTL hat ähm, das LSD besorgt. Ach so, tatsächlich? Ja, genau. Okay. Da, gab es, da gab es Hinweise und es gab eine okay. Testung von äh, Volker Auwerter. Ja, Volker Auwerter ist ein Toxikologe an der Uni ja. Freiburg. Okay, das LSD war in Ordnung. Okay, ja. wunderbar. Packstationen, also wir <lacht> sowieso nicht. Stellt RTL auch an Packstationen vielleicht dann, wenn die das besorgt haben. Schreibt bitte alle RTL. <lacht> ja, genau. Macht das Freude. bitte alle. Ja, ja. <lacht> ähm, und ich mache normalerweise kein trip City. Das ja. ist sehr, sehr, sehr speziell. Wir haben ja alle die äh, RTLs Beitrag. Also, RTL-Sienke-Experiment gesehen und da war, wurde natürlich vieles falsch dargestellt und so. Ähm, passiert natürlich beim Thema Drogen sehr oft, dass irgendwas zu Unrecht verteufelt wird und so. Glaubst du, ähm, das ist, die machen das hauptsächlich, weil sie Angst haben, vor Jugendschutz anzeigen oder glaubst du, dass es irgendwie noch irgendwelche sowas, also tiefere Gründe haben, dass sie so nicht wollen, dass Drogen legalisiert werden oder so? Oder glaubst das wollen du, sie sowieso nicht. Ja. Das hier, ich habe das jenke team ja kennengelernt, die haben es nicht mal fertig gebracht, Grundinformationen zu lesen über die Substanzen, die ja. sie dort gezeigt haben. Da ging es um Quote. Die haben 24% Prozent gehabt und die waren ähm, besoffen von diesen 24%. Ja. Ich bin nachher angerufen worden. Und äh, die Regieassistentin hat geklungen, als, äh, als ob sie jetzt drei Flaschen Sekt gerade getrunken <lacht> hätte. Äh, darum ging es erstmal, also schockierende Dinge zu zeigen, die okay. genau das abbilden, was die Leute erwarten. Okay. Ähm, mir haben sie allerdings selber vorgegaukelt, dass sie gerne auch Alternativen ja, und auch. so weiter äh, zeigen wollen. Und ich meine, jetzt verdienen sie auch die Prügel, ist doch klar. Ja. Und, ähm, die haben es nicht mal geschafft, den Unterschied zwischen Psychedelika und, und Heroin und, und, Heroin Wissen, und Methamphetamin ja. darzustellen. Und das ist einfach eine üble ja. journalistische Verfehlung. Ja, aber du glaubst, das ist aber jetzt nicht ähm, irgendwie so was ins ist, so was wie, dass die, die Sender ja, verschwörungsmäßig... Weil es weil gibt immer total viele Zuschauer von mir, die sagen, ja alle Sender arbeiten mit dem Staat zusammen und deswegen, so ist es Aber einfach hört nur man, die Quote, hört man in oder? In den Sendern sitzen genauso ahnungslos die ja, genau. deren Idee ist, wenn man äh, einfach nur die schlechten Seiten von Drogen zeigt, schreckt man Leute ab. Ja. Dass das nicht die ganze Wahrheit und Wirklichkeit ist, kapieren die gar nicht. Also ich vermute erstmal, dass es da keine Pläne und Verschwörungen ja. gibt. So sehe ich das auch, aber irgendwie, ich denke, das ist irgendwie komisch. Mir kommt es so vor, als so drogenaffine Leute oft so anfällig sind für irgendwelche Theorien. Total. Ja. Ich glaube übrigens auch nicht an Chemtrails. Glaubst du an Chemtrails? Nee. Das, also ist es was Besonderes heutzutage, wenn man nicht an Chemtrails glaubt? Es gibt da gerade einen Teil der Psychedelika-Szene, ja, ja, ja, der ist ja, da ja. total drauf ja, fokussiert. Ja. Also, es ist total ja, unlogisch. Ja. Ja, ja, also vor allem, also es, ich habe so ein paar Erklärungen gelesen, ja, da wird Wetterforschung betrieben. So die Erklärungen, die, die kann ich einem noch abkaufen, aber wenn ich da so Erklärungen höre, wie, ja die wollen, die, die wollen durch die Chemtrails die Gesellschaft krank machen oder sowas. Bei solchen Erklärungen denke ich mir so, hä? Wie, inwiefern profitieren die da noch, dass, dass, dass sie alle vergiften? Da wohnen doch selbst Leute so, das ist ja irgendwie so, als würde man so den bösen Plan aus dem Film machen. So. Und jeder würde sich solche Substanzen wünschen, die Menschen so verändern können. Äh, ja. Ja? Ähm, die jetzige Drogenpolitik äh, oder die Drogenverbote. Ähm, was glaubst du, ist da die eigentliche Ursache davon, also so, es gibt ja da auch wieder so Verschwörungstheorie, ja die Pharmaindustrie bezahlt, die ähm, Leute, dass Gras nicht legalisiert wird, oder, oder es gibt ja auch andere Erklärungen, ja zum Beispiel Harry J. Anslinger ist am an allen Schuld, der alles verboten hat. Was glaubst du, ist der Hauptgrund, warum Drogen noch verboten sind oder, oder, oder die jetzige Drogenpolitik so geführt wird? Die internationalen Verträge ab 1961 zu einer, zu einer Zeit geschlossen worden, als man kaum Ahnung hatte, was für Substanzen das sind, als die Leute überängstlich waren und als die moralischen Bedenken gegen Drogen einfach wahnsinnig groß waren. Das ist letztendlich auch das Erbe unserer christlichen Gesellschaft, ja. Ähm, inzwischen, inzwischen gibt es halt Strukturen international, diese drogen, äh, -Drogen strukturen in der Kriminalpolizei, äh, Interpol und so weiter, die alles verfestigen. Und eine große Ahnungslosigkeit bei Abgeordneten und Politikern. Ja. Ähm, also die wissen es wirklich nicht besser, glaubst du, oder oder, oder glaubst du, dass... Uns haben eine große Angst. Sind. Es gibt ja. viel Angst bei ja. Menschen. Was passiert denn, wenn wir eine andere Politik machen würden? Dann gibt es Gruppen, so ganz, so ganz weit hergeholt ist natürlich nicht, die profitieren von ähm, der jetzigen Situation. Das sind aber eher mafiöse Organisationen. Ja. Die Pharmaindustrie zum Teil, was ich eher einen Skandal finde, einen richtigen Skandal, dass die meisten der Substanzen, die heute so große Schäden verursachen, von Pharmaunternehmen von Pharma, ähm, entwickelt worden sind, die sich heute null daran beteiligen, dass die Schäden ja. weggekehrt werden. Ja. Überlegt mal, das ist genauso, man, die kriegen viele Mittel, um um zu forschen oder oder, oder, oder investieren die, um zu forschen, kriegen kriegen, kriegen viele Gewinne rein, wenn die da, Dinge funktionieren, aber wenn sie wie im Fall von Heroin, von Bayer vermarktet, ja, ja. das Hustenmittel ja. nicht funktioniert, dann bezahlen die Steuerzahler. Ja, weil davon liegen. profitieren sie ja nichts, wenn sie jetzt da die Schäden ausgleichen. Nicht in dann, Ordnung. Ja. So, da es sehr viele Fragen gab, ähm, teilen wir das Ganze in zwei Teile, da eure Aufmerksamkeitsspanne nicht so gut ist. Das wissen wir ja alle. <lacht> Und, ähm, also das war's. Außerdem rede ich so lange, so kompliziert. <lacht> er, er, er wollte eigentlich sagen, ich rede zu kompliziert. Ja. Also das war Teil 1. Abonniert diesen Kanal für Teil 2. Bis dann. Wie viel Asset bräuchte man, um die ganze Frischwasser-Trinkzufuhr zu einer Großstadt zu veredeln? <lacht> ja, dass es solche Pläne <lacht> bei, bei der CIA gab und